Kind, da war das mein Angstsatz. Nämlich, wenn meine Mutter zu mir sagte, das ist im Keller. Das bedeutete nämlich, dass ich da runter musste. Und ich bin der Überzeugung, dieser Keller ist einer der gruseligsten und unheimlichsten Keller, der je gebaut wurde. Und dann war es eines Tages wieder so weit, ich musste runter in den Keller, um unser Federballset zu holen. Mit Fahrradhelm und Holzschwert bewaffnet, habe ich mich auf die gefährliche Reise begeben. Zuallererst habe ich natürlich den Lichtschalter angemacht und mich dann vorsichtig die Kellertreppe hinuntergeschlichen. Dann durch den Flur, wo rechts und links solche Berge von Ramsch waren und diese unheimlichen Schatten an den Wänden ergeben haben. Ich habe immer gedacht, irgendwo in irgendeiner Ecke ist bestimmt ein Monster versteckt oder vielleicht ein Dinosaurier. Mein Vater sagte zwar, Dinosaurier sind ausgestorben, aber so richtig geglaubt habe ich das nicht. Vielleicht hat ja ein besonders zieles Exemplar in um so einem Keller überlegt. Also habe ich mich durch die Ramschaufen geschlichen und dann, dann kam der schwerste Teil. Nämlich hat irgendein Witzbold dafür gesorgt, dass der Lichtschalter vom letzten Raum auf der anderen Seite des Raumes war. Man musste also den Raum in vollständiger Dunkelheit in so einem Dämmerlicht durchqueren, um das Licht anmachen zu können. Ich mache mich also auf den Weg durch den Raum und will ihn ganz schnell durchqueren, um die furchtbare Sache hinter mich zu bringen. Und in dem Moment fällt mich irgendeine riesige Gestalt von der Seite an und ich wehre mich und ich schreie und dann ist es vorbei mit der ganzen Mut und mit der ganzen Tapferkeit. Ich habe nur noch Angst und ich schlage um mich und heule und brülle. In dem Moment fassen mich nicht irgendwelche gruseligen kalten Clown an, sondern ich spüre starke, feste Arme die mich greifen und eine ganz vertraute Stimme, die zu mir sagt, hab doch keine Angst, ich bin ja da. Das war mein Vater, der mich gerettet hat. Wir haben uns umgeschaut und haben festgestellt, das, was, war ein paar, das war ein Haufen Kleider, der mich da angefallen hat. Und dann haben wir gelacht, weil ich davon solche Angst hatte. Und dann haben wir zusammen das Federballset geholt und sind rausgegangen um zu spielen. Und erst nach einer Weile, als ich draußen war, habe ich festgestellt, wir haben das Licht gar nicht mehr angemacht. Es war gar nicht nötig, das Licht überhaupt anzumachen, denn mein Papa ist ja da gewesen. Heute als erwachsener Mensch habe ich natürlich keine Angst mehr vor dem Keller. Aber es gibt andere Dunkelheiten, durch die ich manchmal durch muss, andere Keller, die mir auch Angst machen. Und in solchen Situationen denke ich dann gerne an den anderen Vater, den ich habe, an Gott. Ich erinnere mich, sein Name ist... Ich bin da, dass er mich begleitet, dass er neben mir geht, in den Situationen, wo ich Angst habe, wo ich mich fürchte. Und er ist verlässlich an meiner Seite. Und er ist nicht nur an meiner Seite, sondern wie mein irdischer Vater ist er auch für mich. Und zwar unabhängig davon, ob ich irgendetwas dafür geleistet habe, ob ich... Irgendwie mich schlecht benommen habe, ob ich das Gefühl habe, es nicht verdient zu haben. Er ist immer für mich. Er ist immer an meiner Seite. Gott ist da für dich. Er ist der Ich-bin-für-dich-da. Das ist sein Name. Auch heute, egal wo du ihn brauchst. Auch wenn du durch dunkle Kellerräume deines Lebens gehen musst.